hallo hallo hallo einen wunderschönen guten abend wünsche ich dir einen wunderschönen guten abend montagabend 18 uhr der erste tag dieser wunderbaren woche hat den abend erreicht <lacht> okay meine liebe ich würde mal noch mal ein bisschen licht ins dunkel bringen was erfolgreiche menschen anders machen und ja vielleicht magst du mal drüber nachdenken ob das auch was für dich wäre und zwar im prinzip ist es ganz einfach und auch so schwer weil erfolgreiche menschen die machen alle gemeinsam eines Sie denken bewusst. Sie haben aufgehört, sich denken zu lassen. Sie haben aufgehört, zum großen Teil gedankentags überzudenken, zu denken, die sie nicht dorthin bringen, wo sie eigentlich hinwollen. Denn wenn wir es uns ja mal nicht anders aneignen, wir werden ja gedacht. So diese unvorstellbare Zahl von etwa 60.000 Gedanken. Ich habe keine idee, wie man da darauf kommt und ob das jemals schon mal jemand gezählt hat. Wahrscheinlich sind es Hochrechnungen. Eine unvorstellbare Zahl von 60.000 Gedanken schwirrt uns wohl Tag für Tag durch den Kopf. Und von dieser unvorstellbaren Zahl von 60.000 Gedanken, sind etwa 97 98 prozent völlig konstruktiv oder bringen uns nicht weiter oder ja sind eigentlich überhaupt nicht hilfreich so das heißt wo gilt es denn anzusetzen wenn du aus dem thema wo du gerade drin steckst wo du raus willst und deinen Seelenplan entdecken willst und vielleicht schon Ideen hast, wo die Richtung hingehen könnte und dann nochmal hin und her überlegst und nochmal so überlegst und nochmal so überlegst und nochmal so, noch so überlegst oder vielleicht bewusst gar nicht überlegst, sondern die Gedanken einfach fließen lässt. Wobei dann der größte Teil ja meist noch nicht mal unsere eigenen Gedanken sind, sondern... Diese Gedanken, von diesen 60.000 Gedanken, das ist damit gemeint, sind ja ganz, ganz viele Dinge, die uns durch den Kopf schwirren im wahrsten Sinne des Wortes, die überhaupt nicht unsere sind, die wir einfach übernommen haben an Glaubensmuster, an Prägungen, vom Mainstream, vom Außen, von unserer Umfeld, von unserem Umfeld, aus der Kinderstube und und und, und das ist auch eigentlich wurscht, woher die kommen. Aber mit unseren Gedanken erschaffen wir uns nun mal im Außen unsere Lebenswirklichkeit. Deshalb, schau mal, ich möchte dich damit wirklich noch mal ein bisschen wachrütteln und ermutigen, dass du wirklich jederzeit aus dem Thema, wo du gerade drin steckst, rauskommen kannst. Und das fängt alles hier im Kopf mit unseren Gedanken einfach an. Weil alle Weltregionen, egal wer, zeichnen das Thema Menschsein aus drei Komponenten, aus Körper plus Geist plus Seele. Körper ist das, was wir mit dem bloßen Auge sehen, was niemand von uns hier in Frage stellt, dass wir einen Körper haben. Weil das können wir mit dem bloßen Auge sehen. Geist ist, ja, wie nennen wir das, ist, ist, ist Spirit, ist so das, das Überbewusstsein, so das allwissende Feld. Jetzt mal so ein Ausdruck vor. Und die Seele, das ist der Teil des Ganzen, der in uns wohnt. Der Körper ist der Tempel, in dem unsere Seele wohnt. Und schau mal, alles, was da draußen entstanden ist, das Haus, in dem du gerade hockst, die Kleider, die du anhast, wenn du dich in deiner Wohnung umschaust, die Schränke, das Mobiliar, alles ist erstmal mit einem Gedanken entstanden. Irgendjemand hatte die Idee. Auf das Grundstück, da bauen wir ein Haus hin. Irgendjemand hatte die Idee, so und so könnte ein schickes Kleid ausschauen. Irgendjemand hatte die Idee, so und so könnte eine Küche ausschauen. Der Gedanke war immer als erstes. Und das ist an ein Gefühl geknüpft, weil das hat sich für denjenigen, der den Gedanken hatte, gut angefühlt. Beispiel, in dem Haus, in dem du wohnst, entweder hast du es selbst gebaut oder beziehungsweise selbst entworfen, dann hast du das Grundstück gesehen, hast eine Idee gehabt, das hat sich total gut für dich angefühlt, das heißt die Emotion ist dazu gekommen, dann hast du alles weitere in die Wege geleitet, damit das Haus entstehen konnte. Wenn du es selbst nicht gemacht hast, wenn du irgendwo in einer Mietwohnung wohnst oder eine Eigentumswohnung, also das Haus nicht selbst gekauft, nicht selbst gebaut hast oder vielleicht hast du es gekauft, irgendjemand war ja mal da, hatte die Idee, da kommt das und das hin hat sich gut angefühlt, also mit dem Gut anfühlen, die Emotion und dann sind entsprechend die Handlungen daraus erfolgt, damit das zur Lebenswirklichkeit werden wollte, damit das Haus eben auf diesem Grundstück da steht. Und jetzt, mit unserer Lebenswirklichkeit jetzt im Außen, mit den Umständen, in denen wir leben, also diese Wirklichkeit, die wir uns jetzt erschaffen haben, ist auch alles aufgrund unserer Gedanken entstanden. Also da in unseren Gedanken fängt immer alles an. Dann kommt das entsprechende Gefühl dazu, dann kommen die Handlungen dazu. Auch ein Nichthandeln kann dann auch eine Handlung sein, denn... Wenn dein erster Gedanke zum Beispiel ist, um es jetzt mal so unterzubrechen, auf den Punkt zu bringen, die Verbindung zu dem Thema hier herzustellen, wegzukommen von meisterhaften Bauwerken in Form von Häusern, der erste Gedanke ist, du würdest gerne deinen Seelenplan entdecken. Es gibt Bereiche in deinem Leben, die nicht so sind, wie du sie dir aus ganzem Herzen vorstellst. Erster Gedanke, dann ist dir irgendwie diese Gruppe hier über den Weg gelaufen, dann bist du in die Gruppe reingekommen. Und es hat sich ja auch irgendwie mal gut angefühlt. Sonst gehe ich mal von aus, wärst du nicht hier. Oder wenn es sich nicht mal gut anfühlt, bleibst du ja auch überlassen, die Gruppe zu verlassen nochmal. Ja? So, und dann der nächste Schritt ist dann auch irgendwie ins Handeln zu kommen. Das heißt, ins Handeln zu kommen, heißt auch eine Entscheidung zu treffen, ich gehe jetzt dafür, ich entdecke jetzt meine Lebensaufgabe, ich erschaffe mir mein Leben jetzt so nach meinem Herzen. Okay? Und damit da aus, dem, aus der entsprechenden Entscheidung auch ein Handeln werden kann, um entsprechende Resultate im Außen zu erzielen, geht es natürlich auch darum, einfach ins Handeln zu kommen. Und was meine ich jetzt? Auch ein Nicht-Handeln ist ein Handeln. Wenn du hier weiter im übertragenen Sinne in der Starre bist und dich hier einfach nur inspirieren lässt, dann kann sich natürlich im Außen wenig verändern. Dann ist das eine Form des Nichthandelns im Grunde genommen. Das heißt, es geht eben auch darum, dass du die Entscheidung triffst, ich will meinen Seelenplan entdecken, ich will meine Seelenaufgabe entdecken, hier finden, meine Lebensaufgabe, weil ich es leid bin, einen 9-to-5-Job zu machen, weil ich es leid bin, am Ende, vom Monat, am Ende des Geldes, das immer so viel Monat noch übrig ist, weil ich es leid bin, morgens zu einer gewissen Uhrzeit aus dem Bett zu hüpfen und nach der Nase von anderen zu tanzen, um mir meinen Arbeitsalltag vorschreiben zu lassen. Mhm. Weil ich es leid bin, dass sonntagsabend so ein mulmiges Gefühl aufkommt, wenn ich schon wieder an die Arbeitswoche denke. Weil ich es leid bin, dass ich tagsüber so viele Dinge mache, die mich eigentlich überhaupt nicht die Bohne interessieren. Und, und, und. Du hast ja deine eigenen Themen da, wo du dich nicht so wohl fühlst, wie du es dich gerne fühlen würdest. Wo du nicht im Außen die Lebenswirklichkeit vorfindest, die du gerne vorfinden würdest. Weihnachten steht vor der Tür. Wenn du Kinder hast, wenn ich so an mich früher denke, das war immer so ein Spagat halt auch, auf der einen Seite gerne was kaufen zu wollen und auf der anderen Seite immer so auf den Preis zu gucken. Und es geht ja auch nicht darum, das Geld zum Fenster rauszuwerfen, aber es gibt doch mal so ein paar Dinge, die wird man doch gerne mal machen und wenn es nur mal geht, dass du an Weihnachten vielleicht nicht würdest, den ganzen Tag gefüllt in der Küche stehen, sondern dass du einfach mal sagen würdest, zu der kompletten Family, inklusive Kinder und Oma und Opa, wir gehen jetzt mal an Weihnachten alle lecker zusammen essen, dann habe ich auch was von dem Abend und stehe nicht den ganzen Tag in der Küche. Und dann lassen wir uns einfach gut gehen. Also finde deine eigenen Dinge, weil du dies oder jenes Leid bist. Und da darfst du doch einfach und das möchte ich dir damit bewusst machen, dass auch das in deinen Gedanken anfängt. Hier im Kopf, zwischen den Ohren, wo sich diese Gedanken abspielen. Dass du dir mal klar drüber wirst, wie willst du es denn wirklich haben? Wie willst du es wirklich haben? Wie soll dein Leben ausschauen? Und da ist erstmal der Gedanke, dann kommt das Gefühl dazu, dann darfst du entsprechend ins Handeln kommen, zum Beispiel die Entscheidung zu treffen, ich gehe jetzt dafür. Und dann alle Schritte dafür eben auch zu tun, damit die Lebenswirklichkeit auch eintreten kann. Und das ist letzten Endes etwas, was im Prinzip alle erfolgreichen Menschen, die ich da draußen kenne, die du auf deine Art und Weise kennst, die haben sich darin geübt, wirklich ihre Gedanken selbst zu denken. Selbst der Chef im Ring zu sein, selbst die Chefin im Ring zu sein. Also irgendwann mal einen Cut zu machen, aufzuhören, sich denken zu lassen und vor allem diese Gedanken durchströmen zu lassen, was der Mainstream da draußen denkt. Das ist halt so, weil ich kann das nicht ändern, weil das machen ja alle so oder wenn es so einfach wäre, dann würden das ja alle machen oder keine Ahnung, was auch immer. Das sind doch alles bitte nicht, ist doch eigentlich nicht deine, deine eigene Wahrheit. Du erschaffst dir ja deine Wahrheit doch selbst. Und da geht es natürlich auch darum, dass man ja darf aufhören zu denken, was denken die anderen von mir, wenn ich jetzt da meinen eigenen Weg gehe. So wie du selbst denken möchtest und darfst und es dir auch erlauben solltest und darfst, deine eigenen Gedanken zu denken, ganz nach deinem Herzen, so darfst du es auch anderen erlauben, zu denken, was sie wollen. Also lass dir das ein Stück weit gleich sein, gleichgültig sein, was andere von dir denken. Es ist doch letzten Endes auch dein Leben. Okay? Also schau mal, da fühl dich eingeladen, ich kann es dir ja nur als Inspiration hier mitgeben. Beobachte mal deine Gedanken, wie sehr du dich bislang noch denken lässt. Beobachte, wie sehr du dich bislang noch denken lässt. Und dann beginn das zu ändern, beginn bewusst zu denken und zwar diese Gedanken auszusenden, die dich genau dorthin bringen, wo du hin willst, zu deinem Seelenplan, zu deiner Lebensaufgabe, zu deinem Seelenberuf. Das geht nicht von heute auf morgen das ist ein training und es geht auch am besten ja mit einer unterstützung zum beispiel natürlich auch durch mich wie du mit mir kontakt aufnehmen kannst das weißt du habe ich ja schon das öfter hier in der gruppe gepostet ich bin ja auch für dich da ich helfe dir ja auch da gerne und dann begibst du dich Schritt für Schritt auf den Weg zu deinem Herzen, zu deiner Lebenswirklichkeit, indem du anfängst, dauerhaft anders zu denken, diese Gedanken auszusenden, die da draußen entsprechend die Realität kreieren, die du selbst wirklich haben möchtest. Und damit kannst du jetzt sofort beginnen. Da musst du nicht warten, bis morgen ist, bis noch eine Nacht drüber zu schlafen. Jetzt kannst du anfangen die Frequenz auf eine andere zu stellen, damit du mal die Dinge in dein Leben ziehst, die du wirklich haben willst. Und ja, hallo liebe Christine, und ja, es ist nicht, es ist im Prinzip ist es einfach, aber das Thema ist, da dran zu bleiben, weil wir sind es ja so gewohnt, je nachdem, in welchem Lebensalter du bist, schau mal, wie viele Jahre denkst du denn schon so, wie du bislang gedacht hast? Und das hatte ich ja dahin gebracht, wo du jetzt gerade stehst und jetzt geht es ja darum, in eine andere Richtung dich zu begeben, auf deinen Herzensweg. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern so wie das andere zur Gewohnheit geworden ist, dieses sich unbewusst, sich denken lassen, so darfst du es jetzt Schritt für Schritt zur Gewohnheit dir machen, wirklich dauerhaft in eine andere Richtung zu denken. Und wenn du den Turbo da einschalten willst, dann komm gern zu mir in die Akademie, und da bekommst du eine individuelle Begleitung, dass du deinen Seelenplan rasch entdeckst, deinen Seelenberuf daraus kreierst und dir damit eben auch erlaubst, Geld zu verdienen. Weil das ist das Handling, was ich dir da alles beibringe, auf dem Silbertablett auch serviere. Wenn du aufhören willst, ja, darum zu, ich habe es bei mir immer rumzudümpeln früher genannt, als ich ja, da auch noch auf der Suche war. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, jetzt so langsam Ende November, Anfang Dezember, da fängt man doch schon wieder an, so ein bisschen das Jahr -Revue passieren zu lassen. Wie schnell war das Jahr jetzt im Grunde genommen nochmal vorbei? Und schau mal, was du dir für dieses Jahr alles vielleicht vorgenommen hast und was letzten Endes doch anders gekommen ist weil du dich nicht so zu 100% committed hattest, in diese Richtung auch zu gehen, die du dir eigentlich vorgenommen hast. Und dann ist doch jetzt der Zeitpunkt da, zu sagen, hey, jetzt mache ich endlich mal einen Cut, jetzt begebe ich mich auf den Weg, entdecke wirklich mal meinen Seelenplan, verändere wirklich mal die Dinge in meinem Leben, weil die Lebenszeit und mein Leben, das ist das Wertvollste, was ich habe, neben Familie, meinen Kindern, meinen Mann, und dann starte ich 2020 durch, damit ich nächstes Jahr um diese Zeit, und wie schnell ist es nächstes Jahr um diese Zeit, zurückblicke und sage, ja, bin jetzt definitiv an einem anderen Punkt in meinem Leben, nämlich da angekommen, wo ich wirklich hin will und jetzt geht es noch weiter in die andere Richtung, weil nach oben sind keine Grenzen gesetzt, auch für dich nicht. Okay? Also... Nutzt dieses Geheimnis, die Kraft der Gedanken, was eigentlich gar kein Geheimnis mehr ist. Ich bin jetzt bestimmt nicht die Erste, da war die Erste, die dir davon etwas erzählt hat. Nimm es mal auf und setz es um, um dich endlich auf deinen Herzensweg zu begeben. Mit deinem Seelenplan, mit deinem Seelenberuf, um dir das Leben zu erschaffen, so wie du es wirklich haben möchtest, wovon du mal geträumt hast. Erlaub dir wieder groß zu träumen, okay? Alles Liebe, ciao.